Hallo und willkommen zur allerersten Folge vom Game-Based-Podcast. Mein Name ist Nino und ich freue mich mega, dass das Projekt jetzt endlich losgeht. Wir haben sehr lange daran gearbeitet. Wir haben uns lange Themen ausgedacht, die wir vorstellen möchten. Und ich freue mich mega über äh, meinen Gesprächspartner heute, und zwar Dejan Simonovic von der Computerschule Stuttgart. Hi Dejan! Hallo Nino, grüß dich. Ich selber kann es auch jetzt kaum erwarten. Wir haben ja zusammen das Projekt vorbereitet und... Ja, heute kommen wir dann richtig tief ins Gespräch und bin mal gespannt, wohin sich unser Gespräch entwickelt. Ja, hoffentlich können wir unser Wissen irgendwie gescheit bündeln und <lacht> Leuten dann auch was bieten damit. Ähm, genau, ich habe es ja gerade schon erwähnt, du bist der Leiter der Computerspielschule in Stuttgart. Du bist äh, meiner Meinung nach die Person, die ich kenne, die sich ja meisten mit Computerspielen auskennt, sowohl aus der Zockersicht als auch aus der pädagogischen Sicht. Willst du vielleicht ein bisschen <lacht> was darüber erzählen? Boah, das ist ja zu viel der Ehre. Ja, also im Endeffekt äh, ist tatsächlich, hatte ich das Glück, mein Hobby zum Beruf machen zu dürfen. Und ich bin ja selber auch mit Games, sag ich mal, groß geworden, aufgewachsen und habe mich auch im Studium so, es ging äh, irgendwie damit beschäftigt. Aber gerade dann diese, ja, Verknüpfung mit dem Medienpädagogischen, hätte ich nie gedacht, dass das so ein großes Thema wird. Wobei es eigentlich ja irgendwie auch logisch ist, weil Games inzwischen so ein fester Bestandteil der Jugendkultur sind und, und einfach ernst genommen werden müssen, in der Hinsicht, dass es eine Frage der Zeit war. Und äh, wir haben ja dank der LFK, der Medienanstalt äh, für Baden-Württemberg, die Gelegenheit gehabt, im Dezember 2015 war es, glaube ich, als der Projektantrag bewilligt wurde, Ja, für Computerspielschulen in Baden-Württemberg. Da wurden drei Computerspielschulen aufgemacht. Also es war Karlsruhe, Freiburg... Und eben wir hier in Stuttgart, die den Zuschlag bekommen haben, erstmal für die drei Jahre. Ähm, ja, aber wenn man jetzt ins Kalender schaut, sind die ja schon lange rum und äh, glücklicherweise geht es immer noch weiter. Also, und es gibt immer mehr Computerspielschulen. Genau. Und äh, natürlich habe ich jetzt noch gar nicht erklärt, was eine Computerspielschule eigentlich macht und was sie ist. Ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Vielleicht können wir das in einem separaten äh, Teil auch mal ein bisschen ausführlicher machen. Aber wir haben auf jeden Fall. Ja, sind quasi der Ansprechpartner äh, für rund um das Thema digitale Spiele, sowohl für äh, Schulen, also für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte, aber auch äh, für Eltern. Wir haben immer ein offenes Angebot, wo man vorbeikommen kann, freitagnachmittags, ähm, jetzt sowohl bei uns vor Ort normalerweise, ja, pandemiebedingt jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber äh, ja. wir haben auch ein Online-Programm äh, rund um mein test und das ist eine super Möglichkeit sich da gemeinsam zu spielen und auch vertieft äh, was zu machen. Also äh, schaut da gerne auf unsere Seite, computerspielschule-stuttgart.de. Äh, da habt ihr auch einen virtuellen Rundgang, könnt euch die ganzen Projekte anschauen. Ähm, ist ja, riesig gewachsenes Projekt. Und ähm, wir, wie gesagt, wir sind auch für Schulen da zuständig als Ansprechpartner. Auch Schulklassen kommen zu uns. Und auch, ja, sind dabei, äh, auch Konzepte zu entwickeln beziehungsweise arbeiten da auch mit der lfk eng zusammen für Games im Unterricht äh, eine Plattform Spiele auszusuchen und darüber, ja, pädagogische und äh, didaktische Konzepte zu schreiben, wie man diese im Unterricht einsetzen kann. Und da kommen wir eigentlich auch zu unserem so ersten Thema. Es ist eigentlich eine schöne Überleitung. Wow, äh, dass <lacht> <ist ja, lacht> um so es ja um Serious Games gehen soll. Also, vielleicht haben es manche im Titel äh, der Folge ja schon gelesen. Und, ähm, ja, die nur wir müssten wahrscheinlich erstmal definieren, was wir unter Serious Games verstehen. Genau, ich habe mir da die Definition mal rausgeschrieben und zwar die, die du äh, bei der Serious Games Tagung, wo ich ja auch dabei war vor ein paar Wochen, äh, erwähnt hattest. Und zwar, ich würde dir einfach vorlesen, unter Serious Games versteht man digitale Spiele, die nicht primär oder ausschließlich der Unterhaltung dienen, wohl aber derartige Elemente enthalten können. Das ist eine sehr coole Definition, aber ich finde sie <lacht> etwas schwammig, weil, ähm, wenn man sich jetzt Gedanken darüber macht, ist ja jedes Spiel, was nicht nur zur Unterhaltung da ist und wo ich irgendwie was lernen kann, ja ein Serious Game. Und ja, du, du als Experte, was hältst du von dieser Aussage? <lacht> oh Mann. Äh, ja, ich muss nur lachen, also. weil du mich jetzt äh, ja, zum zweiten Mal als Experte <lacht> da groß... Ja, ich, weil inzwischen fühle ich mich auch als Experte. Insofern äh, antworte ich jetzt ganz kompetent. Ja. Ähm, Du hast es ganz gut getroffen, die auf Aussage, also die Definition ist schwammig, aber es ist tatsächlich auch unserer Auffassung nach wichtig, hier keine klare Grenze zu ziehen, sondern dass wirklich äh, die Übergänge fließend sind. Also wenn man sich jetzt anschaut, mit was für Spielen wir uns auseinandersetzen, auch für Games im Unterricht, wo es jetzt nicht nur um Unterricht geht, sondern vor allem auch, ähm, wie man Spiele generell im Bildungskontext einsetzen kann, äh, haben wir da klassische Lernspiele da dabei, wo es einfach darum geht, ganz, äh, sag ich mal, fokussiert auf bestimmte Inhalte diese zu festigen. Ähm, aber es gibt auch durchaus kommerziell erfolgreiche große Spiele, die aber wiederum ja von den Entwicklerinnen so dermaßen tiefgründig aufgearbeitet wurden äh, und, und wo so viel äh, ja Liebe und Arbeit drin steckt, ähm, dass man da auch ernsthafte Themen damit äh, gut äh, ja bearbeiten kann. Und ähm, prominentes Beispiel ist in dem Fall ganz klar Assassin's Creed. Ähm, da hattest du ja auch. Genau. Hattest du auch ein sehr schönes Video aufgenommen zum sogenannten Discovery-Mode. Ähm, magst du das kurz noch mal <lacht> erläutern? Wo ja, da? gerne. Also wir haben ja damals für die Games im Unterrichtsseite ein paar von den Unterrichtskonzepten, die wir richtig cool fanden, die dann auch verfilmt und ein bisschen erklärt, wie man das dann halt ähm, in der Schule benutzen kann für den Bildungskontext. Und bei Assassin's Creed ist es ja so, dass man immer in einer gewissen Epoche und in ähm, ja, irgendeinem Land oder in einem Areal sich äh, rumbewegt. Und äh, gerade das Konzept, was wir vorgestellt hatten, ähm, da konnte man sich zum Beispiel die Pyramiden auch angucken im Discovery-Modus oder zum Beispiel die Sphinx. Und ich weiß noch, als ich das dann gespielt habe, ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass die Sphinx viel kleiner ist als die Pyramiden. Und ich habe das dann auch ähm, ja, sehr verstört dann gegoogelt, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Und das ist für mich immer das einprägsamste Beispiel. So, Ich habe jetzt ein Spiel gespielt und ich, ich habe da mit interagiert mit den Objekten, die dort vorhanden waren. Und ähm, habe dadurch gelernt, dass die Sphinx dann eben kleiner ist. Das habe ich in irgendeinem Schulbuch, wir hatten ja Ägypten auch behandelt, nie mitbekommen. Mhm. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, also ich bin da voll bei dir. Das ist einfach, äh, ja, sage ich mal, gewisse Erfahrungen machen und diese wirklich auch virtuell und spielerisch erleben zu können, das prägt natürlich äh, mehr. Und man muss aber bei Spielen und da ist genau. Assassin's Creed Origins gutes Beispiel auch sagen, dass die in erster Linie natürlich für das Spielerlebnis entwickelt werden und äh, auch da, wenn man auch im Discovery Modus wird es äh, aufgegriffen. Ist es so, dass beispielsweise die Pyramiden von Gizeh eben etwas erhöht liegen, also erhöhter als in der Realität. Äh, in Wahrheit sind die in einem Tal und sind gar nicht so gut, äh, so von jeder Seite einsichtbar, aber für das Spiel war es wichtig, da einen Orientierungspunkt zu haben. Das wird glücklicherweise, wie gesagt, im Discovery-Modus auch dann erläutert, aber so merkt man, wo auch so gewisse Grenzen liegen. Also, wenn Spiele, sage ich mal, rein, also in erster Linie für Unterhaltung und äh, entwickelt werden, Lies auf der einen Seite schon natürlich sehr viel Wissen rein. Also wie gesagt, bei Sunscreen spielen die ja in verschiedenen geschichtlichen Epochen und da arbeiten sie in der Tat mit Historikerinnen auch zusammen und äh, schauen, dass sie da wirklich diese Epochen... Gut beleuchten. Also für mich war auch so, äh, was ich sehr schön fand, im äh, Odyssee beispielsweise gibt es da sehr viele Statuen. Und äh, da ist ja dieser Irrglaube, dass äh, griechische Statuen in der auch so Antike alle irgendwie weißes Marmor sind und, und komplett äh, einfarbig. In Wirklichkeit, und das haben ja Historiker dann auch sehr schon in den 70er Jahren, glaube ich, belegt, äh, dass die gefärbt waren, also dass die wirklich bemalt waren und eigentlich die Antike sehr bunt war. Und äh, das haben sie ja gerade auch bei den äh, Assassin's Creed Reihen aber schön aufgenommen. Also insofern ähm, merkt man da auch, auch sowas findet da Einklang. Aber wie gesagt, äh, in erster Linie dann bei Assassin's Creed muss man auch wieder bedenken, dass da auch spielerische Elemente vorhanden haben. Vor allem muss man bedenken, dass es ja zum Beispiel in der Filmindustrie genauso ist. Ich meine, wenn das Auto jetzt irgendwie dreimal explodieren soll, dann zeigt das jetzt nicht die Realität wieder, aber man kann trotzdem natürlich viel aus Filmen oder auch aus Büchern lernen. Aber mhm. ich glaube, dass bei, bei Spielen gerade dieser Punkt mit dieser Immersion, also dieses komplett Eintauchen da nochmal viel einfacher ist, ähm, einfach weil man so viel damit interagiert und dadurch der Lerneffekt dann nochmal größer wird. Und mhm. den Punkt... Der Punkt ist generell sehr interessant. Ich habe mich auch mit ähm, der Projektleiterin von einem Spiel namens Hidden Codes unterhalten, der Hong jung yen Und Hidden Codes ist ein Spiel von der Bildungsstätte Anne Frank und widmet sich dem Thema Radikalisierung im Netz. Und da spielt man in so einer ja, simulierten Social Media Umgebung und das, das Ziel ist es vom Spiel, dass man ähm, ja, merkt, wie radikale Gruppen Digitalisierung instrumentalisieren etc. Und ich habe sie dann auch gefragt gehabt, wieso sie denn genau ein Spiel als Form gewählt haben, um Lerninhalte zu vermitteln und nicht zum Beispiel andere Medien. Und da würde ich kurz gerne mit dir reinhören in ihre Aussage. Also erstmal, Spiele sind ja was total Natürliches. Also was total, was uns immer von Anfang an umgibt. Also wenn man irgendwie sich Babys anschaut, das Erste, was sie irgendwie bewusst machen, ist eigentlich Spielen. Also sich Dinge greifen, die beobachten, die fühlen und das ist eigentlich auch die Idee, ähm, mit Spielen werden nicht nur nicht nur kognitiv Impulse gesetzt, sondern auch emotional. Wir haben auch zum Beispiel Rückmeldung von einem einer Schülerin bekommen, die das Spiel damals am Anfang gespielt hat, dass sie sich so total empört darüber war, dass ein Mitspieler sie blockiert hat. Also es kann eine, als Grundlage für einen Diskurs dienen, es kann ähm, ein Einstieg sein in ein Thema, das sehr komplex ist, was ja zum Beispiel Radikalisierung im Netz nun mal ist. Und es kann die Schüler, die Aufmerksamkeit der SchülerInnen irgendwie erstmal wecken. Also das Interesse, dass sie merken, okay, wir lernen hier was Praktisches. Wir ähm, halten uns nicht nur an theoretischen Sachen und Dingen auf, sondern ähm, praktisch damit in den Alltag gehen. Und zum anderen kann man ja am besten ähm, Phänomene beschreiben, wenn man einfach zeigt, wie sie funktionieren. Und das funktioniert, ist eben am besten, wenn man problematische Dinge auf Social Media aufmerksam machen möchte, dann eben auch eine simulierte Social-Media-Umgebung dafür einzusetzen und da war das Spiel einfach ähm, eine logische Konsequenz eigentlich. Da war das Spiel eine logische Konsequenz, den Satz mag ich sehr. <lacht> ähm, ja, natürlich ist logisch. Ich möchte jemandem zeigen, wie es ist, in sozialen Medien irgendwie mit ähm, Extremismus konfrontiert zu werden. Dann macht es Sinn, das auch irgendwie zu simulieren. ne? Absolut, also sie hat ja auch gut beschrieben, ähm, wenn ich selber tatsächlich in diese Perspektive eintauche und selber auch Entscheidungen treffen kann und ob meine Entscheidungen dann auch Konsequenzen haben, also dass ich auch im Zweifel in dem Spiel blockiert werden kann, also auch wenn es jetzt diese virtuelle Messenger-Umgebung ist und sonst was, das ist dann trotzdem ein anderer Impact, als wenn ich ein Medium nur passiv konsumiere. Also wenn ich jetzt ein Buch lese oder einen Film schaue, da habe ich keinen Einfluss auf die Handlung. Ich kann zwar mich quasi mitfühlen und, und quasi damit eindenken, also auch ein Film hat eine emotionale Wirkung, aber wenn ich selber quasi hinter meinen Entscheidungen stehen muss und die wir auch äh, sage ich mal dann äh, vorgeführt werden und dann gezeigt wird also dass man auch scheitern kann ähm, das macht einen großen Unterschied. Gleichzeitig ist aber diese spielerische Umgebung ja das was einen wiederum Sicherheit bietet, also wo ich auch sage, auch wenn ich scheitere, kann ich ja noch mal versuchen, ich kann ja dann noch einen anderen Lösungsweg finden. Also die ideale Art und Weise zu lernen und nicht umsonst ist es so, dass auch Kleinkinder schon äh, spielerisch lernen. Und das ist für mich eine der größten Absurditäten, dass äh, in der Schule, also in der Grundschule, hat man auch noch sehr viele verspielte Elemente, aber spätestens ab der Sekundarstufe heißt dann plötzlich, nee, äh, spielen kannst du zu Hause, hier wird gelernt. Also, dass das als Gegensatz ja, die komplette Kreativität und Spielerischheit einfach abgetötet. Ja, und es wird dermaßen große Chancen, die man fürs Lernen hätte, äh, werden dadurch, ja, weggenommen. Und gleichzeitig kannst du jetzt aus eigener Erfahrung auch berichten, wie ich selber auch mit Spielen aufgewachsen bin. Und äh, mal abgesehen von, äh, ja, keine Ahnung, also wenn, du, wenn man Kinder fragt, was sie dann aus Spielen gelernt haben, äh, wird oft auch dann intuitiv gesagt, zum Beispiel Englisch, weil sie viele Spiele eben auf Englisch äh, gespielt haben oder dann äh, online sich teilweise auf Englisch unterhalten müssen, etc. Äh, übt man so viel besser, das ist eine Sache, das hat aber auch mit dem Spiel erstmal so nichts zu tun, sondern nur mit den Spracheinstellungen vielleicht. Ja. Ähm, aber was dann halt auch noch reinkommt, also ich selbst. Für mich war so ein Beispiel Civilization, Colonization, so Spiele, die mit denen ich aufgewachsen äh, bin und die mir einfach ein großes, äh, sag ich mal, Überblick über Historienthemen vermittelt hat. Heißt halt nicht, dass jeder einzelne Punkt da wirklich äh, in der Tiefe dargestellt wird, aber es hat mir ein Gefühl dafür gegeben und es hat mein Interesse geweckt. Also das höre ich auch von sehr vielen Leuten, die ähm, beispielsweise mit Age of Empires oder anderen, äh, ja... Mittelalter, Strategiespielen etc. in diese Epochen eingetaucht sind und gemeint haben, ja, seitdem habe ich mich voll dafür interessiert und habe dann wiederum weitere Quellen gelesen und, und, und war dann begeistert und habe gemerkt, das ist jetzt nicht nur, also es hat für mich einen persönlichen Bezug, weil ich durch diese Interaktivität diese Spielwelt irgendwie beeinflussen kann und wissen will, was gibt es dahinter? Also es ist eine sehr motivierende Art und Weise, sich mit Themen auseinanderzusetzen und auch eine Motivation im Idealfall, die auch intrinsisch motiviert ist, also die einem dann so selber das Bedürfnis weckt, sich stärker damit auseinanderzusetzen. Und genau, das ist ja auch das, was äh, Hong gesagt hat, das ist halt eine sehr gute Vorlage, um dann darüber danach zu reden. Und ich habe ja jetzt auch angefangen, Fortbildung für Lehrkräfte zu geben, unter anderem über Gaming als mediale Lebenswelt von äh, Schülerinnen und Schülern. Und da ist auch immer dieser größte Knackpunkt, Leuten, die selbst nicht wirklich viele digitale Spiele gespielt haben, so zu erklären, hey, das ist mega cool und da gibt es Cosplay-Communities, es gibt riesige Communities, mit denen man schreiben kann online über die Spiele, man kann online zusammenspielen, das war eine der wenigen Sachen, wie ich soziale Kontakte hatte im Lockdown und ich finde das immer faszinierend, wie man dann sieht, wie denen dann so ein bisschen die Schuppen von den Augen fallen, wenn sie merken, ach, das ist ja eigentlich ganz cool und das ist jetzt auch nicht so weit weg von Filme gucken oder so, es ist halt immer nur so ein bisschen verteufelt noch von ja, ich, ich habe das Gefühl von dieser Diskussion, die vor zehn Jahren waren, so kilo sorgen dafür, dass wir alle aggressiv werden und uns gegenseitig töten. <lacht> ja, ich bin so froh, dass äh, da inzwischen äh, Konsens auch herrscht, äh, dass äh in Anführungszeichen, Killer- oder Ballerspiele, jetzt nichts mit Amokläufen äh, in erster Konsequenz zu tun haben. Also, das ist ein komplexes Thema, werden wir wahrscheinlich auch noch mal drauf zukommen, wie es äh, mit Gewalt und Gewaltdarstellung in Spielen läuft. Aber da will ich jetzt gar nicht abschweifen, ähm, sondern stattdessen noch mal drauf zurückkommen, ja, dass ja, beeindruckend bei Spielen ist auch, dass das Spielen selbst äh, eigentlich nicht immer äh, also das Haupterlebnis ist. Also, natürlich ist es das Haupterlebnis, aber es ist nicht das Einzige, was man damit verbindet. Sondern du hast ja gesagt, diese Communities, die herum rumgesponnen sind, also sich gegenseitig äh, oder über die Sachen auszutauschen, ähm, das ist ein, immer ein wesentlicher Bestandteil davon gewesen. Also auch dieses, äh, sag ich mal, das falsche Vorurteil, dass, dass äh, Spieler Insbesondere Spieler, ich sage in dem Fall, gender ich bewusst nicht, irgendwie im Keller sitzen und äh, keinerlei soziale Kontakte pflegen Typisch und sich nur mit Keller vor. <lacht> genau äh, stopfen. Das ist Gott sei Dank längst überholt. Also äh, mhm. und das hat auch selbst in der Zeit, also ich bin in den 90ern ja groß geworden, da gab's auch, konnte man nicht online spielen, aber man hat trotzdem gemeinsam gespielt oder ich hatte einen großen Bruder, dem ich äh, sehr gerne auch über die Schulter geschaut habe und mit dem ich zusammen gespielt habe und sich da über Spiele aus, äh, auszutauschen, darüber zu unterhalten, über das, was man erlebt hat, also man erlebt es zwar, es ist zwar, sage ich mal, ein spielerisches Erleben äh, und auch in einer virtuellen Welt, aber dennoch ist es ein Erleben und äh, dann quasi das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen, ist enorm und auch die Möglichkeit, dass man verschiedene Wege und verschiedene Lösungen für Probleme finden kann, äh, das regt natürlich eine den, äh, Diskurs erst recht an, und dann die Suche nach dem besten Weg, etc. Das ist ähm, ja dermaßen motivierend, ähm, dass es man absolut verstehen kann, warum Schu äh, Kinder und Jugendliche auch heute sich so damit auseinandersetzen. Und ähm, das ist das, was manchmal wiederum schwierig ist, ähm, wenn man jetzt Eltern und Lehrkräfte äh, sieht. Ich weiß, ich erzähle du vielleicht mal, wie es bei dir bei den Schulungen äh, ist, wie sind dann da die Stimmungen oder die Meinungen, äh, wenn du in so eine Schulung reinkommst. Naja, oft ist es so, dass die Leute das, wenn sie sich für die Schulung angemeldet haben, sind, haben sie schon meistens Interesse daran. Es ist nur oft dieses, okay, ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen und dann so, so negative Konsequenzen spüren zu müssen davon, dass ich die Kinder jetzt irgendwie in ein Spiel reingeschubst habe, von dem ich keine Ahnung habe. Ähm, aber auch tatsächlich ein immer größeres Interesse an, der, an dem Thema, weil ich glaube, dass es schon, ähm, es kommt immer mehr in die Gesellschaft an. Ähm, wie, wie, was für ein Potenzial es gibt und auch wie groß das Thema ist. Also wenn man sich die Gym-Studie von 2021 anguckt, ähm, zwischen 12 und 19 Jahren äh, spielen nur 9% keine digitalen Spiele, haben sie jedenfalls so angegeben. heißt Das beschäftigen sich so viele Kinder damit, dass die Lehrkräfte ja auch immer mehr dieses Thema im Fokus haben. Und wenn ich gerade jetzt überlege auch dieses, wie wir ja gesagt haben, dass man das als Vorlage benutzen kann, um bestimmte Themen anzusprechen, die auch voll schwierig sind. Ich meine, du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten, wie oft ich das Spiel Life is Strange erwähnt habe <lacht> mit ähm, ja, unserer alten Kollegin Helena und so grob beschrieben, das ist jetzt ein Spiel, wo man ähm, ja, wo es viel um Mobbing geht, ähm, Triggerwarnungen, man kann so ein bisschen beeinflussen, wie das Spiel weitergeht. Ich weiß noch, wie intensiv wir darüber diskutiert haben, auch über dieses Thema Mobbing und wie kann, wie kann man Leuten helfen, die gemobbt werden, wie kann man mit Kindern darüber reden, die noch gar nicht so ein, ich sag mal, ausgeprägtes Moralsystem haben wie ein Erwachsener und das merke ich immer wieder bei Spielen, wenn die wirklich dir ans Herz gehen, dann unterhältst du dich so krass darüber und dann geht es auch immer wieder in die, ja, zum Beispiel in dem Fall in die soziologische Richtung. <lacht> Ja, es ist ein gutes Beispiel. Also, Life is Strange ist definitiv auch ein Spiel, das durch seine Entscheidungen lebt. Und dadurch, dass ich die selber dann tragen muss und wenn ich falsche Entscheidungen treffe oder oft gibt es auch kein eindeutiges richtig oder falsch. Und das macht es ja noch spannender. Genauso ähm, wie im Leben. Genau, genauso wie im Leben. Und ähm, zu schauen, was für Konsequenzen hat das. Ähm, und da sind wir wieder genau bei dem Serious Game Thema. Und ich wollte noch vielleicht den Vergleich äh, zu anderen Medien ziehen, also mit Filmen und, und Büchern. Also, dass, dass, dass man jetzt von Serious Games spricht, das kam erst, äh, sage ich mal, in den letzten Jahren so richtig auf und, und wurde jetzt so, so ein Begriff, wie gesagt, wir hatten ja schon ein bisschen definiert, was wir unter Serious Games verstehen und dass da eine klare Definition gar nicht so leicht ist. Ähm, aber wenn man sich jetzt auch Filme oder Bücher anschaut, auch da gibt es ja reine Unterhaltungs- ähm, ja, Formate, wo man auch sagt, okay, aber auch selbst in diesen kann es manchmal sein, dass da ganze Themen drin sind, ähm, auch bei Comics oder etc., die erstmal wirklich... Ja, die ich mir in meiner Freizeit durchlese, äh, werden Themen wie, du sagst also Mobbing bis hin zu äh, auch Depression oder Suizid. Das sind ja dann das, was ja. du gemeint hast, wo es bei Life is Strange äh, die große Diskussion natürlich gibt, dass man auch äh, Triggerwarnungen vorschalten muss und sagen muss, hey, das ist ein sensibles Thema. Ähm, das, ja, müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht auch darüber mal äh, in, in tiefer reden, wie, wie. Schwierig ist auch, so komplexer Ja, man Themen sieht, es gibt sehr viel, was man da alles ansprechen kann. <lacht> ja, also das ist natürlich auch, umso ernster das Thema ist, umso ja. sensibler muss man natürlich sein, wie man mit diesem Thema umgeht. Und im Zweifel muss man auch, sag ich mal, das Publikum auch vorwarnen und auch bei Games im Bildungskontext. Also Life is Strange ist jetzt ein Spiel, was ich sehr empfehlen kann auf der einen Seite, aber auch nicht uneingeschränkt, sondern in dem Sinne, dass man das sehr, sehr gut aufbereiten muss und im Zweifel auch ja. äh, sensibel sein muss, äh, falls da gewisse ähm, ja, Personen auch irgendwie in der Klasse sind oder so, bei denen das irgendwas auslösen kann. Also das, da darf man nicht unvorsichtig sein. Wir haben ja damals auf die Games-im-Unterrichtsseite deswegen auch extra die pädagogische Empfehlung ab 14 geschrieben, obwohl das Spiel ja eigentlich ab 12 beigegeben ist. Und dann noch mal dazu geschrieben, wieso. Ähm, mhm. Genau aus diesem Grund, ja. Genau, also das ist auch äh, interessant äh, mit den pädagogischen Empfehlungen. Also wir haben in den Spielen ja, USK hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, diese Logos mit äh, 0, 6, 12, 16, 18. Ähm, das sind halt Empfehlungen, die dafür dienen, dass man es das Kinder jetzt nicht verstören soll und, und dass ähm, da auch aus sage ich mal Jugendschutzperspektive, ähm, gerade das Thema Gewalt, ähm, in welcher Form das irgendwie, ähm, ja, schwierig sein könnte. Aber es ist keine pädagogische Empfehlung. Und ähm, da gibt es äh, die Kollegen vom Spieleratgeber NRW, die wiederum ähm, ihre, also ein ganz großes Archiv haben, wo einfach Spiele und da jetzt nicht nur Spiele für den Bildungsbereich, sondern, sage ich mal, alle möglichen Spiele drin sind und auch getestet werden mit äh, Jugendredaktionen, wo es dann um eine pädagogische Empfehlung geht. Und ähm, das ist, wie gesagt, auch gerade wenn man ähm, Spiele auch im Bildungskontext einsetzt, ähm, sind das Kriterien, die da auch mit einkommen. Also nicht nur quasi die reine USK. Es ist auch klar, wenn ich äh, auch wir in der Computerspielschule, wenn wir jetzt ein Spiel haben, müssen wir ganz klar darauf achten, dass da jetzt äh, wir die äh, Alters, also die USK einhalten und dass da jetzt keine Zwölfjährigen ähm, Spiele ab 16 spielen oder äh, Ähnliches. Das äh, ist klar. Ähm, die einzige Ausnahme sind Eltern, die dann quasi noch mal darüber sich hinwegsetzen können und es ihren eigenen Kindern erlauben. Manchmal bewusst, aber manchmal ist es eher die Unwissenheit oder sehr oft leider. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite, was gibt es denn noch für Kriterien ähm, für dich, die irgendwie interessant sind, wenn es um Serious Games geht und wenn es um ähm, den Einsatz im Bildungsbereich oder insbesondere in der Schule geht? Also ich denke, da ist vor allem wichtig, dass klar, das Spiel soll interessante Sachen vermitteln oder Wissen vermitteln, aber da haben wir uns ja jetzt auch schon sehr oft darüber unterhalten. Ähm, es gibt diese typischen Lernspiele, die dann so langweilig sind, dass dann dieser, ich sage jetzt mal, Effekt, dass ich da irgendwie emotional dran gebunden bin, überhaupt nicht entsteht. Und ähm, ja, ich denke, das ist, das ist diese Kunst, die man schaffen muss bei dem Spiel dann. Ähm, ja, es muss interessant genug sein, aber man muss auch dieses Wissen gut vermitteln können, was da drin ist. Oder wie siehst du das? Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Was jetzt auch interessant wird, also wir haben uns ja halt auch damit befasst, wie es im Unterricht ist, äh, haben wir noch weitere Kriterien, ähm, wie beispielsweise die Spieldauer. Also es, es macht einen großen mhm. Unterschied, ob ein Spiel jetzt, sage ich mal, ähm, in einer. Schulstunde, also 45 Minuten oder 90 Minuten irgendwie sinnvoll spielbar ist und sei es auch nur einzelne Ausschnitte. Also Life is Strange hast du erwähnt, da könnte man einzelne Szenen analysieren und, und rausnehmen. Genau. Ähm, wenn ich jetzt in Assassin's Creed spielen will, das ist ja riesig, aber auch da könnte ich im äh, Discovery Modus, äh, sage ich mal, einzelne ähm, Gebäude oder einzelne Regionen mir genauer anschauen. Und dann gibt es aber Spiele, die wirklich auf dieses Format auch hin entwickelt wurden. Also ähm, gerade zum Thema Fake News äh, fallen mir ein paar sehr gute Beispiele ein, also da es den Fake-Finder vom SWR, es gibt Fake-It-To-Make-It, was sehr cool ist, weil es halt quasi die Perspektive einer äh, Fake-News-Redaktion äh, einnimmt, dass man selber quasi äh, schauen muss, möglichst viele Klickzahlen und damit eben äh, Geld zu generieren und das ist auch was ja jetzt gerade auch extrem diskutiert wird wegen Facebook. <lacht> Absolut, also da sind wir genau am Zahn der Zeit. Ja. Auch, ähm, Orville, also ist äh, zum Thema Facebook und hier äh, mhm. Amerika Überwachung, äh, also inwieweit man da auch äh, Sicherheitsdienste mit sozialen Medien äh, zusammenarbeiten oder beziehungsweise Sicherheitsdienste Zugriff auf äh, Profile etc. haben, äh, da, äh, also Orville ist auch was ich auch bis vor kurzem nicht wusste, ein deutsches Spiel tatsächlich, was Ach, das wusste ich äh, von einem kleinen Studio entwickelt wurde. Und die waren jetzt ja auch neulich bei unserer ähm, Serious-Game-Tagung, mit, äh, die wir mit dem I äh, Internationalen Bund zusammen äh, veranstaltet haben. Und da hatten wir auch EntwicklerInnen eingeladen, äh, unter anderem ja auch äh, die von Hidden Codes, äh, die wir gerade gehört haben, und ähm, von Orville war auch jemand da. Ähm, und er hat auch erzählt, das Spiel haben sie auch erstmal gar nicht als äh, so klassisches Serious-Game etc. Äh, geplant, sondern da war die Idee, okay, wir wollen äh, Dieses Thema war aufgrund von Edwards Norden und den Leaks gerade, sag ich mal, präsent, und die wollten ein Spiel äh, machen, was das Thema Sicherheitsdienst und Privatsphäre, äh, staatliche Überwachung thematisiert. Und ähm, dann war auch so ein rein, sage ich mal, in Anführungszeichen, äh, produktionstechnisch oder kommerzielle Entscheidung: Okay, wir sind kein Riesenteam, wir können jetzt keine 3D-Umgebung etc. machen, dann machen wir doch einen äh, quasi Game-Thriller, der auf dem Desktop spielt. Ähm, und damit können wir mit relativ einfachen grafischen Mitteln, sage ich mal, trotzdem äh, Spannung erzeugen. Und daraus ist ein Spiel entstanden, was international ein sehr großer Indie-Hit wurde und gleichzeitig aber auch eine Thematik hat, die man super wiederum dann auch im Bildungskontext einsetzen kann und äh, Diskussionen anregen kann. Und es ist ja. absolut nicht langweilig, das Spiel zu spielen. Also es ist, <lacht> die Dramaturgie finde ich sehr, sehr gut, als ich es damals gespielt habe. Ja, Und da kann man auch nochmal so vielleicht äh, den Bogen zuschlagen dazu, dass zum Beispiel Orville ist ja jetzt ein Spiel, was man auf dem PC spielen kann. Ähm, wenn man das jetzt gerade für den ja, pädagogischen Gebrauch machen will, muss man ja auch immer gucken, okay, Assassin's Creed zum Beispiel, mega cool, aber ähm, habe ich überhaupt jetzt einen PC, der gut genug ist, um das abzuspielen, mhm. habe ich eine Playstation 4 etc. Und das ist ja ein Thema, was dann auch bei den Lehrern immer so ein bisschen ist, so ja, ich würde gerne die coolen Spiele auch machen, aber wie soll ich das machen, ich kann jetzt nicht zwölf äh, Playstation 4s, äh, mittlerweile gibt es ja sogar die fünf irgendwie in die Klasse reinbringen, wie mache ich das dann? Genau, versuch mal überhaupt für 12 Playstation 5 zu ja. besorgen aktuell. Vergesst, wir haben ja unsere auch erst gerade eben bekommen. Genau. <lacht> ähm, genau, und das ist genau der Punkt. Das muss ja in diesem Kontext umsetzbar sein. Und selbst, sowohl wenn wir von Schulen reden, als auch beispielsweise von Jugendhäusern, ähm, sind die ja in gewisser Weise ein bisschen ähm, eingeschränkt. Und deswegen, also solche Spiele kann man vielleicht, dass man irgendwie am. Ähm, der Lehrer die Lehrerin irgendwie einen Laptop mitbringt, das dann damit vorführt, mhm. man gewisse Sachen diskutiert, das geht. Oder, was auch denkbar ist, dass Schülerinnen und Schüler das als Projekt arbeiten, entweder in Gruppen oder alleine quasi als Seminar arbeiten, ne? äh, Spiel als quasi Aufhänger nehmen, um dann äh, tiefer, sei es jetzt in historische Themen einzusteigen oder in, in andere Themen, äh, sowas ist auch denkbar. Aber dann gibt es wiederum und, äh, Spiele, wo man sagt, okay, die werden wirklich in der Klasse gut nutzbar und da sind eben so Browserspiele, die relativ niederschwellig sind. Also Bad News, äh, auch das Thema Fake News, super kurzweiliges, kurzes browser was äh, extrem niederschwellig ist, natürlich auch kostenlos, kann ich äh, in der Hinsicht auch empfehlen. Wir haben jetzt selber auch mit äh, dem Landesmedienzentrum im Rahmen der Bitte Was-Kampagne ähm, auch dem Spiel so ein bisschen mitgewirkt. Äh, es war in meinem Netz, da geht es äh, um äh, auch Cybermobbing und, und so das Kontern gegen Fake und Hass, ist so das Motto der Kampagne. Und die haben dann verschiedene Themen reingenommen. Und ich habe jetzt selber dann quasi auch ein bisschen aus Entwicklungsperspektive mitgekriegt, wie schwierig das ist und was für eine Herausforderung ist, ähm, die Themen, die man vermitteln will, mit einer passenden Spielmechanik äh, zu verzahnen. Äh, mhm. Also das, ja. Das ist auch normale Kunst für sich, ne? Genau, und da sind wir jetzt bei dem ähm, Thema auch so Gamification war ja auch so ein Zauberwort, was in den letzten Jahren plötzlich überall aufgepoppt ist im, im Bildungsbereich, also auch in der wachsenden Bildung etc. Wir müssen alles gamifizieren. Ähm, ja, aber was heißt Gamification? Was verstehst du unter Gamification? Äh, ich muss zugeben, ich verwechsel diese Begriffe immer voll oft. Zum Glück habe ich die Definition hier aufgeschrieben. Also Gamification ist Spielelemente wie zum Beispiel irgendwie Highscores oder Punkte, ähm, mit einzubauen in den Prozess, den man halt macht. Richtig. <lacht> Ganz genau. Und das ist, finde ich, genau das Langweiligste aus dem Spiel, sage ich mal, als genau. Motivation einzuführen. Weil Das, das ist, eine ist rein ja eigentlich Be unser Schulsystem schon. Du bringst es auf den Punkt. Wir haben in der Schule schon ein Notensystem, wir haben irgendwie ein Punktesystem. Der einzige und entscheidende und große Unterschied und das, was ich finde, in der Schule tatsächlich falsch läuft, dass Schulen wiederum eine sehr schlechte... Äh, Fehlertoleranz oder eine Fe äh, Fehler- und wie nennt sich das? Fehler, Fehlerkultur. Äh, Fehlerkultur haben, ja. dass äh, während du im Spiel, auch wenn du Punkte da jetzt nicht deine Punkte erreichst, dann kannst du halt einfach noch mal versuchen. Du kannst neu laden, du kannst äh, neues Spiel starten und, und versuchen, dich zu verbessern. In der Schule hast du eine schlechte Note geschrieben, die steht erstmal da wenn du äh, dann zwei, drei Klassenarbeiten irgendwie in den Sand setzt, du kannst vor allem auch dieselbe Klassenarbeit nicht irgendwie wiederholen und oder was ist dieselbe, es muss ja nicht dieselbe, zumindest auf dem Niveau, sondern dir wird einfach bescheinigt, nee, äh, du taugst nicht, ähm, musst schauen, dass du dann quasi nicht nur das aufarbeitest, was du in der Arbeit quasi nicht wusstest, sondern du musst dann quasi für die nächste auch noch das neue aufarbeiten und dann und fragt man ganz sich, viel warum kriegst du keinen Ausbildungsplatz oder keinen Studienplatz, weil du halt irgendwie einmal, weiß nicht, schlecht geschlafen hast oder weil irgendwie was schief lief in deinem Leben, ja. Ja, oder zumindest wird dir der Eindruck vermittelt. Und das wird ja. im Bildungssystem leider viel zu oft kommuniziert. In der, also in der Praxis ist es ja zum Glück nicht so, sondern da gleicht sich das über die Jahre hinweg schon so halbwegs aus. Ja. Aber es ist trotzdem das Gefühl, was man als Schülerinnen und Schüler ständig hat, dass ich so unter Druck bin, dass wenn ich mal in eine Klassenarbeit versau, kann das der Weltuntergang sein. Hm. Während, wie gesagt, in dem Fall bei Spielen hast du halt die Möglichkeit, es neu mal neu zu versuchen. Und selbst wenn du so einfache Punktesysteme hast, ähm, dann motiviert sie, okay, dann will ich da halt mehr Punkte nehmen. Aber ich muss auch die Möglichkeit haben, diesen Versuch zu haben. Und es gibt interessanterweise ja Schulen, ähm, also die Alemannenschule -Schul in Wutöschingen ist so ein gutes Beispiel, die tatsächlich auch so ein Prüfungssystem haben, dass du gewisse Niveaus erwerben kannst, dass du auch, wenn du eine Prüfung nicht schaffst, du dann auch mal probieren kannst. Ähm, natürlich mit anderen Aufgaben, aber trotzdem so auf dem Niveau. Und äh, dass das Scheitern nicht so dermaßen äh, fies bestraft wird und auch psychisch nicht so ein verrückter Druck erzeugt wird, der, finde ich, sehr ungesund ist für, für Kinder und Jugendliche. Und wie gesagt, das ist das eine. Aber wie gesagt, Gamification, also ja, brauchen wir eigentlich so jetzt, ob man es braucht oder nicht. Sei mal dahingestellt, ich bin nicht so ein Fan davon und muss sagen, das, was Spiele eigentlich mitbringen, ist das, was, wo wir eigentlich die ganze Zeit geredet haben, die Chance für Game-based Learning ist so der äh, das andere ist der das ist Begriff, den ich immer mit Gamification verwechsel. Deswegen habe ich es mir auch nochmal aufgeschrieben. Willst du nochmal kurz sagen, was das ist? <lacht> Gerne. Also das ist immer das Problem. Merke ich auch immer wieder, dass es das alles in den Topf geworfen wird. Also auch Leute, in allen die Artikeln, die man online liest. ja. ja schrecklich, also so die also viele Leute differenzieren da gar nicht, äh, wenn, wenn da darüber berichtet wird, sondern alles ist irgendwie Gamification. Es ist eh ja. so ein bisschen das Problem äh, in in der Medienbildung, also dass manchmal Begriffe so in einen Topf geworfen werden, die eigentlich äh, sogar fast gegensätzlich sind. Also während Gamification wirklich die, eher so diese Punktesysteme ähm, Darstellt und und auch das meistens in der Praxis ist. Also Gamification, so im Allgemeinen nach der Definition, klar, das sind jetzt spielerische Elemente. Man könnte auch sagen, zum Beispiel eine Story oder Entscheidungsmöglichkeiten könnte man auch als Gamification bezeichnen. Aber eigentlich in der Praxis spricht man dann eher dann von Game-Based Learning, dass ich äh, eben quasi auf Grundlage eines Spieles äh, dann Inhalte vermitteln kann und ähm, dann eben neben diesen Punktesystemen auch eine Motivation habe, dass ich be bestimmte Aufgaben lösen muss. Das ist ja das Verrückte, dass eigentlich äh, eine Aufgabe zu lösen oder eine Herausforderung zu meistern ja durchaus motivierend ist. Das ist in unserem menschlichen Urbedürfnis, sage ich mal, Probleme zu lösen. Äh, und das Problem ist nur, dass es wie gesagt in der Schule nicht diese Spielräume gibt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mich ausprobieren kann, dass ich auch Sachen vielleicht mal, sage ich mal, falsch machen kann oder mal auch... Was man auch gerne in Spiel macht, man probiert ja bewusst auch mal die, in Anführungszeichen, falsche Lösungen aus, um zu sehen, was dann passiert. Also, ja. und, und daraus kann man teilweise mehr lernen, als äh, wenn man einfach ganz straight den äh, geradlinigen Weg geht. Und das ist das, was Spiele wirklich als Potenzial für den Bildungsbereich mitbringen. Was ich hier aber sagen kann, ähm, jedenfalls für Baden-Württemberg, ich bin ja als Fortbildner in ja, mehreren Landkreisen von Baden-Württemberg unterwegs und spreche mich immer wieder mit meinen KollegInnen ab. Und seitdem die iPads gekommen sind während Corona ist das Interesse auch da, ja dieses game-based Learning mit einzubauen. Das sind jetzt nicht die krassesten Spiele, die da mit reingenommen werden, aber simple Apps, da ist das Interesse immer sehr groß bei den bei den Fortbildungen ähm, herauszufinden, wie kann ich die geschickt und sinnvoll in den Unterrichtskonzept äh, in den Unterrichtskontext einbauen. Das finde ich eigentlich ganz cool, diese Entwicklung jetzt zu sehen. Wenn die, jeder die Technik hat, dann ähm, ja ist das Interesse immer größer. Absolut. Ähm, und die Chance jetzt auch, ähm, also so schön das ist, wenn man auch gemeinsam in der Schule sein kann, aber aufgrund der aktuellen Situation zeigt es ja immer wieder, dass man auch äh, zu Hause lernen kann oder lernen muss und, und, und da auch Methoden finden muss. Und, und wir ähm, wissen noch nicht, wie lange das noch so gehen wird, deswegen... Ja. Ja, und und ich find's äh, traurig tatsächlich, dass in der Politik dann immer auch zwischen diesen beiden Extremen äh, oder nicht zwischen, sondern immer nur von den beiden Extremen geredet wird zwischen Schule offen, alle gehen in die Schule und äh, Schule zu und dabei gab's ja auch äh, jetzt gerade in der Pandemie auch viele so Zwischenlösungen, dass man sagt, okay, man teilt dann die Klassen etc. oder was ich als große Idee finde, man macht viel mehr Projektarbeiten. Das ist nämlich mhm. das, was eigentlich also ähm auch sehr gut funktioniert, dass äh, die Lehrkraft dann eher quasi Begleiter, betreuende Person ist und eben Themen an die Hand gibt und die Schülerinnen und Schüler in Gruppen, in kleinen Gruppen äh, sich dann Themen erarbeiten. Und da kann man zum Beispiel auch wiederum mit Serious Games sehr gut arbeiten, die als Aufhänger nehmen. Oder als Vertiefung. Das ist auch das Interessante. Es hängt natürlich sehr vom Spiel ab, weil die Bandbreite ist riesig, was es für äh, Spiele gibt. Und äh, wie gesagt, jetzt, äh, ja, Bad News oder Fake Find oder sonst was, die sind sehr gut als Aufhänger und dann kann man tiefer in, in das Thema gehen. Genauso wie es war einmal ein Netz. Aber es gibt auch Spiele, die dann in der Komplexität, also wenn ich jetzt zum Beispiel Through the Darkest of Times, ist ein Spiel, was. Äh, wo man eine Widerstandsgruppe äh, im, im Dritten Reich spielt und äh, oder diese halt verwalten und, und managen muss und da plötzlich nicht nur die ganzen historischen äh, Hintergründe und so Schlüsselereignisse, sage ich mal, kennenlernt, sondern auch einfach diese Komplexität, die der Widerstand im Dritten Reich äh, mit sich gebracht hat. Also man sagt ja immer so leicht, ja, warum haben die sich nicht einfach gewehrt oder haben da mhm. einfach nicht mitgemacht? Das ist was, was, da kann man noch so viel drüber lesen oder erzählen, aber das selber quasi aus Spielerperspektive mitzumachen und, und, und selber dann die Komplexität zu erleben. Und das Spiel ist nicht einfach. Das ist wirklich äh, schwierig. Aber da ist eben auch, wie gesagt, auch zu scheitern etc. auch Teil dieses Lernprozesses. Und wenn ich es dann aber schaffe, ist es umso befriedigender und ich habe tatsächlich ein relativ gutes Bild davon, wie das war. Es ist immer noch nicht komplett. Also muss man auch immer sagen, Spiele bilden auch immer nur einen Teil der Thematik ab. Also die, die haben nie den, nicht unbedingt den Anspruch, alles darzustellen, aber fokussieren sich eben auf gewisse Aspekte, die sehr, sehr wertvoll sein können. Und das gilt ja nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern wir haben ja auch Through the Darkest of Times dann durchgespielt gehabt. Und ich meine, ich muss jetzt niemanden der in Deutschland sagen, ähm, erlebt, sagen, wie oft man ähm, ja, das Dritte Reich irgendwie im Geschichtsunterricht durchnimmt, einfach bedingt durch die Historie von unserem Land. Aber das war dann schon nochmal echt eine komplett andere Perspektive, als halt irgendwelche Schwarz-Weiß-Filme sich anzugucken oder das aus dem Buch rauszulesen. Und ähm, das war, ja, man nimmt eine ganz andere Perspektive an und die Erinnerung bleibt auch viel mehr hängen durch diese audiovisuelle Vermittlung und diese Interaktion mit den Personen, die in dem Spiel sind. Und ähm, ja, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal anmerken: Alle Spiele, über die wir gerade geredet haben, die findet man auch nochmal auf Games im Unterricht mit den Unterrichtskonzepten dazu. Nicht, dass ähm, jemand probiert, das alles irgendwie hektisch mitzuschreiben. Das kann man alles da nochmal ausführlich nachlesen. Absolut. Und äh, daneben gibt es auch die Stiftung Digitale Spielekultur, die hat eine Datenbank zu Games und Erinnerungskultur zusammengestellt. Also da merkt man auch, äh, dass es da verschiedenste Spiele gibt, die sich damit gerade mit dem fokussierten Thema Erinnerungskultur äh, auseinandersetzen. Und ähm, es bietet einfach enorme Möglichkeiten, das, das im Bildungskontext einzusetzen. Und wie gesagt, bei Games im Unterricht haben wir halt auch ähm, Unterrichtskonzepte. Also das ist auch was, was, was wir gemerkt haben. Lehrkräfte brauchen... Zum einen, also man muss bei gewissen Spielen schon eine gewisse Affinität zu Spielen mitbringen, um die dann auch im Unterricht oder im Bildungskontext einsetzen zu können. Aber jetzt Redux of Times, äh, der Kollege Jannis Rupf äh, schöne Grüße, <lacht> mit dem wir das äh, Projekt zusammen gemacht haben. Ähm, der hat am Anfang auch, war eher ein Brettspieler und kam eher aus der Schiene und hat dann das für ihn so als eins so der ersten Spiele, mit denen er sich so richtig tief befasst und, und ist da reingerutscht und hat dann sich trotzdem dafür begeistern können. Und gerade auch im Austausch, und das ist auch das Schöne, man muss nicht zwingend äh, Gamer-Gamerin sein, um, um das. Äh, Quasi voll auszunutzen, sondern das bringt auch interessante Perspektiven, wenn man Gamerinnen und Nicht-Gamerinnen mischt, weil die dann noch mal die Spiele ganz anders erleben. Also, ja. äh, wenn man selber sehr viel spielt, dann äh, nimmt man gewisse Spielmechanik etc. als selbstverständlich wahr und, und äh, sieht vielleicht gar nicht, was da eigentlich dahinter steckt. Ja, und äh, was für uns auch sehr spannend war, noch vielleicht ein anderes Thema ist, dass äh, sich auch mit den Entwicklerinnen darüber auszutauschen, weil wie auch ja, Spiele entstehen, das. Äh, Zeugt auch immer sehr davon, ja, was da eigentlich dahinter steckt und was alles drin steckt. Äh, wir selber machen in der Computerspielschule oft einen Game-Konzeptions-Workshop, wo es jetzt nicht, also neben Programmierung und äh, Game-Design etc., da gibt es ja inzwischen tolle Tools, machen wir auch viel, aber äh, was wir auch gemerkt haben, sehr wertvoll ist, ist einfach rein konzeptionell sich mal Gedanken zu machen, wie funktioniert ein Spiel, was für ein Genre, was für Thematiken, äh, was für ein Geschäftsmodell dahinter steckt, was für eine Zielgruppe will ich eigentlich erreichen. Und plötzlich versteht man, warum Spiele so sind, wie sie sind, wenn man selber mal versucht hat, ein Spiel zu entwerfen und ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Also ja, es gibt unzählige Möglichkeiten, <lacht> wie man das ja, ja. Wir haben jetzt schon sehr, sehr, sehr viele Themen angesprochen. Ähm, mhm. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Podcast-Folgen dann auch nochmal näher auf vieles davon eingehen werden. Äh, wir haben ja jetzt schon ein bisschen geguckt, was, welche Themen wir ansprechen wollen und ich glaube, wir können da ganz gut so ein Gesamtbild abdecken. Ja, aber ich denke, wir haben das Thema Series Games jetzt eigentlich ganz gut so umrandet, sage ich jetzt mal. Wenn man sich noch weiter darüber informieren möchte, wie gesagt, Games im Unterricht ist eine Möglichkeit. Gerne auch auf die Computerspielschulseite oder mal vorbeikommen, falls man in der Nähe ist und sie offen hat. <lacht> genau. Und ja, danke dir für den richtig coolen Input. Ich hoffe, wir werden ähm, in den nächsten Folgen auch so einen coolen Flow haben beim Reden. <lacht> Ja, ich freue mich auch auf die weiteren Gespräche. Also es wird äh, auch nicht die letzte Folge mit uns beiden sein, aber du wirst ja dann natürlich auch noch andere Gäste noch mit einladen und äh, ich bin mal sehr gespannt, wer da alles, äh, ob wieder auch Spieleentwicklerinnen oder andere äh, Pädagoginnen, Fachkräfte, was auch immer, werden wir dazu holen, so, je nachdem, was für Themen wir behandeln ähm, und ich denke auch jetzt hier das Thema. Ich habe das Gefühl, wir haben es jetzt auch nur angeschnitten, ähm, ja. weil man könnte über jedes einzelne Spiel, was wir erwähnt haben, wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Es gibt ja auch äh, glücklicherweise interessante Podcast-Formate, die sich dann vertieft mit einzelnen Spielen auseinandersetzen. Aber unser Anspruch ist einfach mal diesen Überblick zu vermitteln und äh, Diskussionen anzuregen ähm, und auch die Diskussion anzubieten. Also kontaktiert uns auch gerne, ähm, also sowohl auf äh, der Computerspielschulseite als auch äh, über die Podcasts in unsere Kontaktdaten. Wir können da gerne ins Gespräch kommen und wenn es auch darum geht, wenn ihr mal selber äh, medienpädagogische Projekte rund um das Thema Games umsetzen wollt oder da Unterstützung braucht. Immer her damit. Ähm, genau, sehr <lacht> gern. In dem Sinne, ich bedanke mich, Nino. Das war echt toll, hat Spaß gemacht und ja. Ähm, ja ich freue mich auf und die wir weiteren hören Folgen. Hoffentlich bald wieder voneinander. <lacht>